David-Stern Der Davidstern stern Hebräisch, David, David) Deutsch, Schild Davids, benannt nach König David, ist ein Hexagramm-Symbol mit religiöser Bedeutung. Er gilt heute vor allem als Symbol des Volkes Israel und des Judentums. die Bezeichnung stammt aus einer mittelalterlichen Legende. Davor wurde es auch als Siegel Salomons bezeichnet. Das Symbol besteht aus zwei blauen, ineinander verworbenen gleichzeitigen Dreiecken, eine nach oben weisenden und eine nach unten weisenden, deren Mittelpunkt Identisch sind. Dadurch entsteht in der Mitte der Darstellung ein regelmäßiges 6, 6 an dessen Seiten sich sechs kleine gleichseitige Dreiecke anschließen, deren Seitenlänge. Und damit auch die des 6. -6. Jeweils ein Drittel der Seitenlänge der beiden Grunddreiecke beträgt. Interpretation des Symbols Je nach Zweck und Verwendung des Hexagramms variiert auch die Deutung dieses Symbols. Zum Beispiel wird der Davidstern als symbolische Darstellung der Beziehung zwischen Menschen und Gott interpretiert, das nach unterweisend Dreiecke besagt, der Mensch hat sein Leben von Gott erhalten, das nach open weisen Dreiecke besagt, der Mensch wird zu Gott zurückkehren. Die zwölf Ecken des Sterns sollen sie zwölf Stämme Israels darstellen. Außerdem stehen die sechs Dreiecke für die, für die sechs schöpfungstage und das große Sechseck in der Mitte steht für, die, für den siebenten Tag, den Ruhetag. Geschichte des Davidsterns Hellenismus, Talisman im Frühmittelalter in der hellenistischen Welt war das Exagramm zunächst ein allgemein von Juden und Nichtjuden verwendetes dekoratives Motiv und hatte offenkundig keine direkten Bezüge zum Judentum. Im Frühmittelalter erwarb das Hexagramm eine abwehrende Bedeutung und wurde gleichmaßen von Muslimen, Christen und Juden als Talisman gegen Dämonen und Feuergefahr verwendet. Man stattet Kirchengebäude, Bibelmanuskripte sowie christliche und jüdische Unterschriften auf amtlichen Dokumenten mit diesem Symbol aus. Bedeutungsverschiebung von Gilden zu jüdischer Symbolik-Legendenbildung. Um das 14. 14. Jahrhundert verbanden jüdische mystische Texte des als das waren so wie andere Symbole mit der älter, älteren Darstellungen auf einen Schild der mit der Macht Gottes verbunden gewesen sein und einst König David geschützt haben soll. Mit dem Aufkommen das Buch Drucks im 15. Jahrhundert verwendeten einige jüdischen, jüdische Verleger in Europa das Hexagramm für die Gestaltung ihrer Imprimatur. Die in der Literatur vielfach zitierte Beraubtung dass Kaiser Karl IV 1347 den Prager Juden, das Tragen einer Flagge mit dem Davidstern erlaubte, hatte der tschechische Historiker Alexander Putik bereits 1993 widerlegt, als den Urheber dieser durch keinerlei Quellen nach zuweisenden Legenden für, führt er den Chronisten Winzel Hagek Hage, Hage, Hage von Libochan an. Dieser beschreibt in seinen 1441 erschienenen und gern gelesenen allerdings in den Angaben äußerst äh, und da literarisch reichlich ausgeschmückten Chronik, Chronik der tschechischen Geschichte, Chroniker Ceska, ein rotes Banner mit Davidstern und Salomon, Salomon Siegel. Die Weiterverbreitung und Hartnäckigkeit dieser Legende zeigte sich aus darin, dass eine rotes Banner, mit dem goldenen Davidstern in dem großen Wappen der Stadt Prag. Sie Prager Wappen zu finden ist, indem es den Prager Stadtteil Jose, josef Josefstadt symbolisierend. Putig wie es nach, dass die jüdische Gemeinde von Prag den Magen David Davidstern auf ihrem Banner zum ersten Mal 1440 bei den öffentlichen Feierlichkeiten anlässlich der Krönung von Vladslav II. zum König von Ungarn verwendet. Das Banner hatte die gleiche Form wie die Banner der Gieden und das öffentliche Tragen würde vermutlich von Vladslav II. bewilligt. Das Banner wurde in der alten Neu-Synagoge in Prag aufbewahrt. 14, 1498 erteilte Kaiser Rudolf II. Roterei Meisel als Zeichen einer besonderen Gnade das Recht für seine Privatsynagoge ein gleichgestaltetes Banner anfertigen zu lassen. Die Banner wurden wurde nur zu besonderen Anlässen wie Königsfeierlichkeiten, Besuchen des Königs in, in Prag oder Geburt eines äh, Thronfolgers aus der Synagoge, Synagoge geholt und öffentlich gezeigt. Im Laufe der Geschichten erf erführen die Börner einige Änderungen. So wurde seit der Mitte des Säckchen äh, Jahrhunderts im ähm, David Sterne eine an Judenrut angebietet. An, Seit 16, 16, 1623 dürfte die Prager Jüdische Gemeinde ein Siegel verwenden, dessen erhaltene Abdrücken den David Sterne und Judenrut zeigen. Die gleichen Symbole finden sich als Zierde auf öffentlichen Gebäuden wie der alt synagogen dem äh, jüdischen Narad raus Von Prag aus verbreitet sich äh, der Gebrauch des Hexagramms seit dem 17. Äh, Jahrhundert in den jüdischen Gemeinden ganz Europas. Boutique führt diesen Umstand auf die messianistische Bedeutung des Symbols zurück. Im 17. Jahrhundert Jahrhundert drängt in Wien ein Grenzstein das christliche Viertel durch ein Kreuz vom jüdischen, jüdischen Viertel, durch ein Hexagramm. Dort wurde erstmals das Hexagramm als ein dem Kreuz gleichwertiges Symbol der religiösen Identifikation verwendet. Wie wenig der Stern in Mittel Alter Als Symbol der jüdischen Gemeinden galt, so den eher alttestamentarisches alt, alt äh, zusammen, Zusammenhängen auf, wie es äh, zeigen einige Flaggen der vor, äh, vor Osmanischen Reiche an der Ägäis. Während des Spätmittelalters wurde das Symbol als Siegel. Sie als Salomons in den Flaggen des Zückchen, Kandach und von Grammern Zu Zunehmend politische Bedeutung. Von 1800, 18. Jahrhundert an gilt das Hexagramm als allgemeines Glaubenssymbol. Mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert als in Europa die Juden die Emanzipation hoffen und genau vor allen volle Staatsbürgerschaft in den neu gebildeten europäischen Nationalstaaten wekte, trat ein wichtiger Wandel ein. Bisher waren das Judentum von der übrigen, übrigen äh, Buch Religionen nie als gleichwertig anerkannt wurden. Für die Integration bewussten Juden der Aufklärung, die sich für das Judentum als Religion einsetzen, wurde ein Symbol erforderlich, das die Religion wie das Kreuz das Christentum repräsentierte. Als solches Symbol bot sich der Davidstern Magen David an nicht jüdischer Architekten äh, verwendeten den Magen David, um beim Synagogenbau die ähnlichen Gebäudeformen von Kirchen abzugrenzen. Die frühe Abbildung eines als Skutum Davidicum, David Schild, bezeichneten Hexagramms, findet sich als Frontis Spitz in der von Goethe zitierten Schrift in Natre Naturae naturantis et Naturati Mysterium in Scutu Davidicu Exhibitum. Das ist ge der Geheimnis der Schaffenden und geschaffenen Natur in Schilder Davidsen enthalten. Äh, Belerburg, Belerburg, Berlinburg bei Johann Jakob Haug, MIA. Sie 1724. Als euer, europäischen Juden Ende des neun, 19. Jahrhunderts äh, schließlich äh, tatsächlich zunehmend gleichberechtigt und am politischen Geschehen beteiligt wurden, wuchs, äh, wuchs allerdings der Antisemitismus in nicht-jüdischen Kreisen als der Aufgang der Zionismus betrachtet werden und die bewegung zur errichtung eines selbstständigen jüdischen nationalstaates die zionisten übernahmen den magen david eher als säkulares, säkulares denn als religiöses symbol in der Zeit des National Nationalsozialismus wurde der nach den Rassegesetzen als Juden geltenden Personen mit der Polizeiverordnung von 1. September 1941 zwangsweise das Tragen einer abgewandelten Version des David des Judentums, Judensterns, gelbes, gelben Sterns zu, zur öffentlichen Kennzeichnung ihrer Kleidung auferlegt. Das kann als Wiederholung für Geschehnisse des äh, mittelalterlichen Europas gesehen werden, in dem christlichen Fürsten das Tragen eines gelben Flecks. Äh, Anordneten und die Juden für die Christen kenntnis, kenntlich zu machen. Mit den Staatsgründung Israels am 4, 4, 14. Mai 1948 wurde der Magendavid zur Emblem der Nationalflagge Israel. Sonstiges. Der David Stern ist um Unicode-Block den Batz als schriftliches Zeichen als zwei äh, Dreiecke festgelegt. Er trägt die Unicode-Nummer U plus 2, 7, 2, 1 oder 1, 0, 0, 1, 7 oder als Dezimaler KTML-Kult und 117. Arthur Steffen Mavogordato bestimmte den Davidstern zum Symbol der Polizei in Trinidad und Tobago. Die gleiche Form besitzt der Brau. Der Brauerstern der Brauer aus Zunftzeichen der Brau Melzer. Melza. Die Krankenrettungsorganisation Magenda Wider benutzt den Stern in Rot in Anlehnung an das Rote Kreuz als Organisationenzeichen. Und sie auch Pentagramm, 5 Stern. Und so, diese war unsere David Stern zu lesen und zu verstehen ein bisschen.